Hier seht ihr eine toni mit zwei Tonis. Wenn man eine Figur auf die Box setzt, dann hört ihr ihre Geschichte. Der Löwe konnte nicht schreiben, aber das störte den Löwen nicht. Der Löwe konnte brüllen und Zähne zeigen und mehr brauchte der Löwe nicht. Wenn man die Figur der kleinen Hexe auf die Toni-Box stellt, dann hört ihr ihre Geschichte. Die kleine Hexe von Ottfried Preußler. Ölspielbearbeitung Inge Bogdrank. Musik Ingrid Hoffmann. Regie Annette Kord.